Willkommen zu diesem Tutorial zur Einführung rund ums Google Data Studio. Google Data Studio ist quasi eine Zusammenführung aller Daten zur visuellen Darstellung von deinen Daten, egal aus welchen Portalen. Das muss jetzt nicht unbedingt Google selbst sein, sondern kann auch Facebook oder LinkedIn und so weiter sein. Und wie das funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Ja, das Thema Google Data Studio, das äh, beschäftigt mich schon länger. Ich habe es nie wirklich direkt gebraucht. Ich war aber schon zu Beginn bei Google und habe mir das Ganze mal angeschaut. Und äh, damals war es noch in den Kinderschuhen. Vor fünf, sechs, sieben Jahren fing das ungefähr an. Ich war äh, in einer der ersten Schulungen von Google Data Studio und äh, habe das aber nie wirklich so gebraucht, weil es war noch Beta Phase und äh, viele Dinge äh, fehlten noch. Und diese Dinge oder beziehungsweise viel hat sich jetzt getan in den letzten Jahren. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Anhand des Live-Screen-Share. Ne? Also Data Studio erreichst du ganz einfach unter datastudio.google.com. Dann hast du mit deinem Google Konto, wenn du eingeloggt bist, entsprechend einen Zugang dazu. Und dieser Zugang, der ist einfach mal grundsätzlich da und man braucht dazu ein paar Datenquellen, die man hinzufügen muss und man braucht natürlich auch Berichte, die man anzeigen kann und ist im Prinzip ein Tool, was ganz einfach mit Klick ziehen und so weiter machbar ist. Es gibt mittlerweile sehr viele Vorlagen, die findest du zum Beispiel hier unter Templates. Da kannst du ganz viele Vorlagen zum Thema Google Analytics, BigQuery, Google Tabellen, YouTube Analytics, äh, Google Ads, Search-Konsole kann auch integriert werden, äh, Display und Video 360, Search Ads 360 und so weiter. Und da gibt es relativ viele Templates. Du kannst hier auch zum Beispiel unter der Kategorie noch Google Ads auswählen und dann siehst du zum Beispiel hier direkt die Vorlagen von Google selbst, die dann auch entsprechend benannt sind. Wir gehen jetzt aber hin und erstellen uns einen eigene, eine eigene Ansicht. Wieder zurück auf Letzte und als allererstes müssen wir mal eine Verbindung zum eigenen Google Analytics herstellen, nämlich mit einer Datenquelle, weil wie du siehst, unter Datenquelle habe ich im Prinzip noch nichts. Also gehe ich hin und erstelle einen Bericht bzw. eine Datenquelle. Dann kommt, wenn du ein neues Konto bei dem Data Studio hast, dann musst du hier zum Beispiel noch das Land auswählen. Dann haben wir mal die Schweiz. Hier Unternehmen zum Beispiel. Muss aber auch nicht unbedingt ausgefüllt werden. Dann würde ich hier mal sagen, je nachdem, ob du, ob du da Ankündigung haben willst oder nicht. Ich will das jetzt nicht, weil das ist mein Schulungskonto. Also klicke ich Nein an und jetzt haben wir sogenannte Connectors. Und hier siehst du verschiedene Connectors, die es gibt. Zum einen von Google selbst, gerade schon direkt. Also kannst du auch zum Beispiel eine MySQL-Datenbank direkt anzapfen. Du hast hier die ganzen Möglichkeiten von Google selbst. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch irgendetwas willst, zum Beispiel hier äh, Bing Ads von Microsoft, dann kannst du das hier über einen sogenannten Drittanbieter entsprechend connecten. Aber pass auf, hier könnte es sein, dass es etwas kostet mit der Verbindung. Dann gibt es zum Beispiel, äh, können wir auch hier mal Facebook suchen und All-in-One Facebook Ads. Hier hast du zum Beispiel äh, Dataslayer, Facebook Ads und so weiter. Hier kannst du die Daten entsprechend aus deinem Facebook-Konto herausholen und dir darstellen, oder auch zum Beispiel bei LinkedIn. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wo haben wir sie? ist wahrscheinlich in einer der einzelnen Plattformen hier integriert. Ich sehe jetzt gerade kein hier LinkedIn Ads, genau. Hast du? Dann äh, gibt es auch noch für LinkedIn Business Pages. Hier LinkedIn Pages gibt es auch noch. Kannst du dir die Daten direkt reinholen. Da gibt es verschiedene Anbieter, die das anbieten. Na, siehst du es hier? Und je nachdem kostet es, je nachdem ist es kostenlos, je nachdem wie viele äh, Daten da importiert werden. Einfach, dass du das auch mal gesehen hast. Ich gehe jetzt aber zurück. Und erstelle mir eine Datenquelle und hole das als Google Analytics raus. Und wie du siehst, muss hier zuerst autorisiert werden. Und ich habe mir jetzt schon Zugang verschafft zum äh, Google Demo-Account, das vom Merchandise-Store, habe ich hier den Demo-Account und hier nehme ich jetzt mal den Universal Analytics, UA gleich Universal Analytics und hier die Master View, verbinde das ich brauche ja eine Datenquelle, um die ziehen zu können. Und Jetzt sehe ich hier zum Beispiel schon, was für Datenmöglichkeiten äh, es gibt, was für Felder das hinzugefügt werden können und so weiter. Wir haben hier unten rechts 528 Felder, ne, die hier vorhanden sind. Und jetzt kannst du im Prinzip, wenn du diese, äh, diese Verbindung schon hergestellt hast, kannst du direkt hier einen Bericht erstellen, oben rechts. Dann geht so eine neue Ansicht auf. Hier auch, Berichtseditoren können Sie anhand der neuen Datenquelle Diagramme erstellen, sowie Dimensionen und Messwerte hinzufügen, die derzeit nicht im Bericht enthalten sind. Zum Bericht hinzufügen. Und jetzt haben wir schon mal hier eine erste Ansicht, die in der Regel immer so geladen wird. Grundsätzlich. Ich gehe jetzt aber hin, wobei, nee, ich lasse es mal noch, weil ich möchte zuerst noch zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Und zwar... Als erstes würde ich jetzt hier mal äh, UA, Google Data, äh, Google Demo Account, Master View, einfach diesen, so View, einfach diesen, äh, diesen Bericht auch einem Namen geben und wenn dieser Name dann äh, drin ist, dann kannst du den immer wieder verifizieren ne, und weißt auch woher, dass das kommt nachher. Gut. Jetzt klicke ich mir das mal an, beziehungsweise sehe hier unter Design und Layout, kann ich also schon direkt von äh, vorausgewählten Designs, wenn du jetzt irgendein CI, CD hast, ein Corporate Identity oder Corporate Design, kannst du das hier mal rausziehen und ich nehme jetzt hier mal das Farbenfroh. Ne? Du siehst, jetzt ist gerade schon alles geändert worden in die entsprechenden Farben und übernimmt das Ganze. Das heißt, ich gehe jetzt mal mit dem weiter. Wenn du jetzt denkst, ja, so dieses Orange, das passt mir noch nicht ganz, kannst du hier auf Anpassen klicken und dann einfach überall die entsprechenden Anpassungen machen. Da kannst du dich ein bisschen durcharbeiten. Ich würde aber sagen, bevor du das machst, erstell zuerst mal den kompletten, äh, die komplette Ansicht und dann kannst du sie farblich noch äh, entsprechend verändern. Ne? Gut, also machen wir das wieder zu. Ich lösche den mal. Einfach auf diese drei Punkte klicken oder Rechtsklick, geht hier auch, nee, geht das? Jawohl, Rechtsklick in die Ansicht und dann löschen. Und wir haben ja jetzt Google Analytics und das Data Studio entsprechend verbind, äh, verbunden. Und ich hole mir jetzt gewisse Daten aus diesem, äh, aus diesem Google Analytics heraus, um sie mir ein bisschen darzustellen. Dazu habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann hier zum Beispiel noch eine zweite Page hinzufügen. Das heißt, ich habe dann mehrere Pages, die ich mir ansehen kann, auch verschiedene Daten, die ich mir dann laden kann. Brauche ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich so eine Übersicht auf eine Seite äh, nicht reinpacke oder nicht reinbringe, dann nehme ich mir da was Neues und Daten kann ich hinzufügen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt noch einen Connector oder Google Ads noch hinzufügen möchte, kann ich da einfach über Daten hinzufügen, eine Datenquelle wieder hinzufügen. Dann haben wir hier die verschiedenen Diagramme und unter diesem Diagramm fangen wir jetzt mal an und gehen einfach mal mit Zahlen, also sprich mit einer Kurzübersicht rein und lassen uns einfach mal ein paar Zahlen anzeigen. Hier, also ich kann das Fadenkreuz hier entsprechend reinziehen. Und jetzt habe ich schon ein Feld und dieses Feld kann ich jetzt aber noch bearbeiten, weil das Erste, was jetzt reinkommt, ist schon mal hier im Messwert die neuen Nutzer. Und diese neuen Nutzer, die kann ich dann entsprechend noch mit dem Messwert ein bisschen anpassen, indem ich hier suche, äh, zum Beispiel Seitenaufrufe. Und dann ändern sich hier die Daten entsprechend. Ich gehe jetzt aber erstmal hin und sage: Ja, ich möchte gerne die Nutzer haben. Und diese Ansicht soll ja immer ein bisschen gleich sein. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt hier hingehen und ein Diagramm wieder hinzufügen, eine Kurzübersicht machen und das dann wieder aufziehen. Aber du siehst es, ja, keine Ahnung, wie groß das jetzt? Ja, ungefähr. Ja, nee, stimmt nicht. Dann ist es auch nicht schön. Ja, nee, jetzt ist es zu groß. Ich lösche das wieder mit Delete. Du kannst auch Rechtsklick machen und löschen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder ich mache hier Rechtsklick, sage Duplizieren. Und dann habe ich genau das Feld, so wie es ist, in der gleichen Größe und kann es einfach über Klicken und Ziehen hier rüberziehen, zum Beispiel so. Und Jetzt gehe ich hin und ändere das von Nutzer auf Neue Nutzer. Dupliziere mir das Ganze wieder. So. Und jetzt machen wir hier zum Beispiel Seitenaufrufe. Gut. Was brauche ich noch? Ich brauche noch die Seiten pro Nutzer hier duplizieren du siehst auch hier unten hat es immer wieder so ein, so Linien ja es geht zuerst mit den Sitzungen pro Nutzer weiter so jetzt müssen wir das ein bisschen strecken Und jetzt dupliziere ich mir das da hinten, damit es wieder gleich groß wird und ziehe es wieder hier rüber. Zack, haben wir wieder die Linie. Und jetzt holen wir uns wiederum die Aufrufe. Hier haben wir die Seiten pro Sitzung. Und jetzt könnte ich mir das noch duplizieren. Allerdings ist das jetzt bei Google Analytics 4 beziehungsweise äh, bei dem neuen Google Analytics 4 ist das nicht mehr so eine relevante Zahl. Haben wir die Absprungrate im Prozent. So. Und jetzt habe ich im Prinzip so eine kurze Übersicht. Und wenn ich zurückgehe auf Google Analytics und mir diese Übersicht anschaue, wenn ich es jetzt nur deswegen mache, dann brauche ich nicht ein Data Studio. Ich sage jetzt aber noch, wie das funktioniert mit äh, zum Beispiel mehreren Ansichten. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt noch Google Ads und möchte eigentlich wissen, nur wie viele Zugriffe, wie viele Seitenzugriffe, wie viele Nutzer und so weiter von Google Ads kommen. Ne? Und äh, das erstelle ich jetzt mal, da schiebe ich das ein bisschen weiter runter. So, jetzt haben wir nämlich hier noch ein Text. Google Analytics komplett. Und jetzt könnte ich hier, also die ganzen Daten, die hier angezeigt werden, kann ich alle noch entsprechend ändern. So. Kann ich mit den Pfeiltasten hoch und runter, wenn ich Shift und Pfeiltasten hoch und runter drücke, dann geht es ein bisschen weniger. Und so geht es halt direkt. Ich glaube 10 Pixel sind im Moment eingestellt. Und wenn ich jetzt natürlich diese Seite oder das hier mir anschaue, habe ich keine Ahnung, was für einen Zeitraum das, das ist. Ne? Also gehe ich hin. Wir nehmen jetzt die Zeitraumsteuerung, ist glaube ich ein bisschen besser. Zu dem komme ich nachher nochmal. Das heißt, hier kann ich die entsprechenden Zeiträume einstellen und hier könnte ich jetzt auf der rechten Seite, also immer wenn ich wenn ich hier was anklicke, geht auf der rechten Seite ein Fenster auf, worüber ich das Ganze bearbeiten kann. Ich kann hier den Stil noch ändern und ich könnte jetzt sagen, zeig mir immer... Ja, sagen wir mal die letzten 30 Tage an. Ne? Jetzt haben wir gerade vom 1. bis zum 30. Heute ist der 31. Januar. Und wenn ich das jetzt hier ändere, vom 1. bis zum 30. Dann sollten die Daten mit den Nutzern und neuen Nutzern übereinstimmen. Nutzer 53.714. Äh, 53.714 l 49.114 neue Nutzer. 49.114. Dann haben wir hier die Seitenaufrufe, Stimmen auch überein und so weiter. Gut, jetzt will ich mir die ganze Ansicht nochmals haben mit Google Analytics. Und zwar jetzt nur für die, äh, für die Google Ads, damit ich weiß, wie viele Seitenaufrufe gibt es von Google Ads. Dazu muss ich dann eine neue Dimension hinzufügen, zu jedem Feld. Ne? Jetzt markieren kannst du die entweder indem du hier das Fadenkreuz siehst oder indem du Ctrl drückst. So. Und jetzt haben wir das auch wieder duplizieren. Dann ja, gehen wir noch eins hoch. Google. Und jetzt haben wir hier Google Ads. Zugriffe. Und jetzt muss ich natürlich das einzelne Feld bearbeiten. Und zwar eine unter den Daten eine Dimension hinzufügen, beziehungsweise ein Segment. Und dieses Segment ist, da haben wir jetzt nicht die New User, sondern den, wo haben wir ihn? Paid Traffic. So, dasselbe in grün hier. Und wenn ich einen Filter schon mal verwendet habe, beziehungsweise ein Segment, dann kann ich hier auf hinzugefügte Segmente klicken und dieses Segment direkt wieder hervorholen, damit ich nicht hundertmal danach suchen muss. So, jetzt habe ich alle Google Ads Zugriffe, die also nur über Google Ads gekommen sind, also Paid Search. Dann holen wir uns das Ganze nochmal her. Duplizieren das. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen schneller laufen, das Video. So, und jetzt machen wir das Ganze noch für direkte Zugriffe. Schon fast verwunderlich, ne? Google Analytics, organische Suche. Offenbar ist der Merchandise-Store überhaupt nicht indexiert. Aber auch wieder duplizieren. So, jetzt gehe ich auch wieder. Nee, erst das hier ändern. Direkt. hier oben auch suchen direkt ja das kommt jetzt hin so jetzt habe ich hier also google analytics komplett also die kompletten zugriffe ich habe hier Google Ads Zugriffe, ich habe hier die organischen Zugriffe und direkt. Organisch bedeutet, dass der zum Beispiel gekommen ist von, äh, ich sage jetzt mal, von, von Google. Da hat jemand gesucht nach XY im Merchandise Store und kam dann über die organische Suche auf deine Webseite. Google Analytics direkt, das sind die Zugriffe, die direkt auf Google, also wenn ich äh, den Merchandise Store direkt in Google eintippe, äh, das sind die direkten Zugriffe. So, jetzt sieht das Ganze so ein bisschen, ja, ich sage mal grau, schwarz, weiß und so aus. Jetzt könnte ich sagen, ich möchte gerne meinen. Hier die, die Hintergrundfarbe ein bisschen ändern. Dann kann ich pro Feld in den Stil hineingehen. Die Labels zum Beispiel sind jetzt, das sind die hier, die hier unten, die sind schwarz. Die Hintergrundfarbe ist jetzt zum Beispiel gelb. Die Rahmenfarbe ist blau. Dann haben wir hier noch einen etwas dickeren Rahmen zum Beispiel und gestrichelt. Und hier könnte ich jetzt noch sagen, etwas rund. Und jetzt sieht das Feld schon so aus. Das kann ich jetzt mit jedem einzelnen Feld machen. Ich kann sie aber nicht hier markieren. Doch kann ich offenbar. Hat heute Morgen nicht funktioniert, als ich es getestet habe. Das heißt, ich kann auch hier die entsprechende Farbe auswählen. So, haben wir hier zwei gehabt. Dann einen blauen Rahmen, Größe 2 gestrichelt. So, jetzt könnte ich theoretisch das hier auch noch ein bisschen ändern. Und was zu Beginn nicht möglich war, ist, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, wenn die Anzahl der Sitzungen pro Nutzer hoch oder runter geht, dass ich mir das noch so anzeigen kann, dass ich quasi einen Warnhinweis bekomme. Das heißt, ich gehe jetzt hin, die bedingte Formatierung, das heißt, ich kann etwas hervorheben, wenn es äh, mal unter einem gewissen Wert geht, dann klicke ich das hier an, gehe auf Stil, dann haben wir hier die bedingte Formatierung. Größer oder gleich. Dann haben wir hier den Farbstil. Die Schriftfarbe ist demnach weiß. Und hier haben wir so ein, ja, ich lasse es mal bei, bei schwarz speichern. Jetzt sehe ich hier, wenn, wenn der Wert entsprechend gleich oder höher ist als 1,27, dann wird das Feld rot eingefärbt. Das ist im Prinzip wie bei Excel. Ich kann hier auch die Regel wieder bearbeiten. Schon. So und jetzt ist das Feld wieder ganz normal. Jetzt kann ich hier oben natürlich noch etwas mehr hinzufügen. Ich habe hier noch ein bisschen Platz. Das heißt, ich füge jetzt eine Dropdown Liste hinzu. Und hole mir die nicht den Seiten Titel, sondern äh, zum Beispiel Mobile. Oh Nein, das ist ja nicht das ist eine andere äh, Device. Äh, Gerät. So. Gerätekategorie. Und jetzt kann ich hier oben umstellen: Tablet, Mobile, Desktop. Zum Beispiel sagen nur Desktop. Jetzt sehe ich die Zahlen über alle hinweg für nur Desktop oder nur Mobile. Geht manchmal ein bisschen. Ich füge zwischenzeitlich. Jetzt siehst du hier die Anzahl der Sitzungen pro Nutzer ist kleiner als 1,26. Also wurde dieses Feld entsprechend rot. Jetzt Google Ads Zugriffe. Offenbar gibt es die auf Mobile hier nicht. Deswegen steht hier Details anschauen. Wenn ich hier auf Desktop wechsle und Mobile wieder rausnehme, dann haben wir wieder die entsprechenden Zahlen dazu. Jetzt gehe ich nochmal hin und füge eine Dropdown Liste hinzu, weil ich jetzt zum Beispiel noch nach Alter oder äh, Geschlecht filtern möchte. Das sind also quasi äh, Filter, die ich hinzufüge. Nehme das auch wieder raus hier, weil im Steuerfeld brauche ich eigentlich nur die Zielgruppe. Und jetzt kann ich auch hier die entsprechende Zielgruppe, zum Beispiel möchte ich wissen zwischen 35 und 44, wie viele Nutzer gibt es da? die jetzt nur über den Desktop gehen und wie du siehst, hier gibt es gar keine Daten zu. Deswegen steht keine Daten, nur Analytics komplett. Hingegen, wenn ich jetzt alle wieder hinzufüge, sind sie wieder da. Ich kann auch dieses Steuerfeld zum Beispiel ändern in äh, nicht nur Alter, sondern äh, nicht die Demografie, sondern äh, Geschlecht. Ich möchte wissen, wie viele Männer greifen denn zu? Oder wie viele Frauen? Es gibt offenbar Daten, die hier nicht gesammelt werden. Deswegen gibt es keine Daten. Also wenn es keine Daten zum Anzeigen gibt, dann werden die darüber offenbar nicht gesammelt. Aber so kannst du das Ganze ein bisschen. Sag mal nach, nach Segmenten und so weiter ein bisschen äh, dir anschauen und hast so eine kleine Übersicht. Und diese bedingte Formatierung, damit du siehst, oh, das ist ein bisschen doof, ne? wenn da nur 1,15. Also entweder stimmt da vielleicht etwas an, an, äh, an der mobilen Version nicht oder sonst irgendetwas. Dann kannst du da in die Analyse gehen. Deswegen funktioniert das relativ gut. So das ist jetzt natürlich eine ganz einfache äh, Ansicht, die ich darstellt habe. Und äh, diese ein, einfache Ansicht ist natürlich beliebig erweiterbar mit äh, Diagrammen, mit mit äh, Tabellen und so weiter. Also da kannst du dich relativ gut austoben. Und etwas, was, was wirklich neu ist. Also ich weiß nicht genau, wie lange es jetzt schon ist. Ich habe das heute äh, neu kennengelernt. Deswegen bin ich auch im im Video beziehungsweise in der Schulung gewesen, die es ja von Google kostenlos gibt. Aber das ist so, was ich äh, grundsätzlich mal den, den Kunden oder anderen empfehlen würde, mal so eine einfache Ansicht zu gestalten. Und wenn du das dann mit deinen eigenen äh, Daten machst, dann hast du da auch ein bisschen mehr dahinter. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen äh, mit, diesem, ja, ich sag mal, mit dieser kleinen Einführung in äh, Google Data Studio. Und das Google Data Studio ist, wie gesagt, einfach etwas, wo man Daten zusammenführen kann und äh, diese Daten dann entsprechend äh, an einer Ort und Stelle an einem Ort angezeigt zu werden. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Du kannst hier oben auf Datenansicht gehen. Und das ist dann die Ansicht, die zum Beispiel äh, angezeigt wird, wenn äh, du diesen Link teilst. Das kannst du hier auch machen kannst hier äh, die Zugriffe verwalten, dann kann zum Beispiel jeder der, sag mal, nur über Link abrufbar, dann kannst du diesen Link hier kopieren und jemanden schicken, dann kann er diese Daten an sich mit, mit den Daten von dir auch entsprechend äh, anzeigen lassen. Oder du fügst hier zum Beispiel eine Person hinzu, die zum Beispiel sagt, darf ansehen, also hier teilst du diese Ansicht, deine eigene Ansicht mit der entsprechenden äh, Person oder mit den entsprechenden Daten, dann kann die Person auch hier nur die Daten entsprechend auswählen und aber nichts bearbeiten. Ne? Du siehst jetzt hier oben, ich kann bearbeiten, weil ich bin ja der Administrator von, von diesem Bericht. Das heißt, ich gehe hier zurück auf Bearbeiten und dann kann ich mir diese Daten wieder entsprechend bearbeiten. Jo, wenn du irgendwelche Fragen hast oder so dazu, dann schreib sie in die Kommentare rein und ansonsten freue ich mich über ein Abo und äh, weitere Likes hier auf diesem Video.